Der Chef der deutschen Marine Schönbach ist nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt zurückgetreten. Wie die Marine mitteilte, bat der Vizeadmiral um seine Entlassung. Das ukrainische Außenministerium hatte die Aussagen Schönbachs als unannehmbar kritisiert und die deutsche Botschafterin einbestellt. Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es, die Äußerungen entsprechen nicht der Position der Bundesregierung. Der Marinechef hatte es noch mit Schadensbegrenzung versucht, hatte seine Äußerungen auf Twitter als klaren Fehler bezeichnet. Doch da war es schon zu spät, seine Aussagen waren bereits in der Welt. Während USA, NATO und Bundesregierung eindringlich vor einem drohenden Krieg in Europa warnen, hatte Vizeadmiral Kai Achim Schönbach in die entgegengesetzte Richtung spekuliert. Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens, fragte der deutsche Marinechef bei einem Vortrag in Indien und gab sich selbst die Antwort, nein, das ist Nonsens. Russlands Präsident Putin, mutmaßte Schönbach, wolle nur eins wirklich, Respekt, Respekt, den er wahrscheinlich auch verdient, so der Marinechef wörtlich. Sätze, die in haarsträubendem Widerspruch zur Linie der Bundesregierung stehen. Die Krimhalbinsel ist weg, sie wird nie zurückkommen, setzte Schönbach noch einen drauf und stellte klar, dass er sich Russland als Partner an der Seite Deutschlands gegen China wünsche. Nach einem Gespräch beim Generalinspekteur der Bundeswehr ist nun klar, Kai Achim Schönbach geht. Er habe die Verteidigungsministerin gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, so Schönbach, dem habe die Ministerin entsprochen.